Ein neuer Tag ist im Anbruch und wir befinden uns im Süden von Deutschland am Kimsee, wo Claudius Kern, einer der Pioniere im Jurtenbau im deutschsprachigen Raum, ein zehntägiges Seminar für den mobilen Jürdenbau leitet. Ganz unterschiedliche Menschen haben sich hier versammelt, aber alle teilen einen gemeinsamen Traum, nämlich rundes Wohnen. Nach diesen zehn Tagen soll ich hier eine fertige Jürde stehen. Die vielen Jahre, ähm, die ich jetzt schon Jürden baue, sind ja über 15 Jahre jetzt ähm, sind die Jurten zunächst immer ortsfester geworden und vor zwei Jahren habe ich gesagt, das kann nicht mehr so weitergehen, das ist nicht der Grundgedanke der Jurtenbauweise. Sie soll ja so mobil wie möglich sein und habe mich dahinter gekleimt, zu schauen, wie kann ich dieses Hochmobilitätsprinzip wieder voll einführen. Das ist jetzt das Produkt davon. Nichts ist perfekt, das ist sicher noch weiterentwickelbar, aber es ist, sind sehr, sehr viele Innovationen drinnen gegenüber der anderen Bauweise. Mache ich bei der Jurti die Tür und das auf. Kuppel auf. Und zwar, und, von, und zwar von innen. Und zwar von innen. Da haben wir uns eine schlaue Konstruktion ausgedacht. Und zwar einfach mit Schnüren. Ja. Die wollen wir auch dann praktisch anbringen. Weil das muss ja ein bisschen runter hängen, das muss ja überlappt sein. Ja. Also als nächstes habe ich den Überhang, das Sommerjurte 15 cm. Die brauchen wir aber für die dann rechne Also, wir hätten jetzt 12 cm oder 13 cm genommen. So, da halt du okay. fest. Ja. Und da holst du den ja, Finger das auch, drunter, ja. das oben bleibt. Ah, das ist kalt. Fein, hm? Das, das ist jetzt. So, da sind wir ja, das drüber, das macht nichts. So, und so weiter. Oder? So, unten. und dann. Okay, und jetzt, wo so. markiert sie außen? Und so, quasi. Ach so, das ist dann abhängig mhm. von mhm. So. Die müssen wir jetzt miteinander binden. Wo kommt die Schraube rein? Ja, so. Also, dass es so... Tja, durchgeht. Ja, Schaut, auch da durch. geht. Sehr ja stark genau. Durch. Ja. Ich brauche mal einen Bohrer und eine ganz dünne Schraube. Ja, ich finde, ähm, so Jurten waren sicherlich immer auch bei mir im, im Gedanken drin, einfach als, als nomadische Behausung. Und ähm, ich habe jetzt nie eine besondere Faszination damit, aber ich habe schon immer gespürt, dass runde Räume irgendwie eine besondere Ausstrahlung haben für mich so. Und ich habe festgestellt, in unserer Gesellschaft, es gibt alles fertig. Du brauchst nur einen Wunsch haben, du brauchst nur eine Idee haben und es ist fertig. Und mit den Kindern merke ich, mir fehlt der Raum, wo sie selber was schaffen können, was kreieren können, wo sie einfach ihre Talente auch ausprobieren und entdecken können. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt ist die Zeit gekommen, um diesen Jurtenbaukurs zu machen. Ich glaube, also für mich ist auch wichtig, dass ich, dass ich so eine Beziehung habe zu, zum Gegenstand. Also sei es jetzt ein Haus, ein Auto oder sei es nur die Geldbörse. Und ich habe gemerkt, ich habe sehr wenig Beziehung, wenn ich mir jetzt irgendwas machen lasse, von dem ich nicht weiß, wie es konstruiert wurde, was damit involviert war. Ich habe zum Beispiel mit Leder gearbeitet und mache mir zum Beispiel Geldbeutel, Geldtaschen selber. Und kann dadurch eine Beziehung aufbauen zu dem Material und auch zu der Machweise, weil ich einfach weiß, welche Naht wie gesetzt wird. Und jedes Mal, wenn ich das Teil in die Hand nehme, freue ich mich und merke, wow, ich weiß, wie sich das anfühlt im Rohzustand. Ich weiß, wie, wie sich das anfühlt, wenn es bearbeitet wurde. Und so ähnlich würde ich mir das für die Jurte wünschen. 6 Meter. 6 Meter. Und die Unter Unterseite auch so genäht wie nein nein, nein, nein, nein. Das war einfacher. noch einfacher. Ja. Das, sind eben, das, das sind ja eben den Platten drinnen ja. und da braucht man das nicht stecken. Ah. Da braucht man sie nur auflegen. das ist ja das ist Zementpapier. Also, das, ist so, das Kannst du eben stattdessen ja. machen. Oder? Da geht sie gerade durch, da durften sie noch nicht bekannt Aber die ist nicht gerade unkörmig, gerade nicht zu tun. Einfach was Geborgenes, also jede runde Form. Ich denke, das haben wir irgendwie in uns, durch die, dass wir einfach alle äh, Babys waren im Bauch von unseren Müttern. Und, die und auch das Licht eben, also weil eben der Gedanke, oh, na Jut, ist ja dunkel und es muss so hell sein. Aber auch dieses Licht, dieses diffuse Licht von dem Ring, das reicht eigentlich, um sich wohlzufühlen. Das ist einfach in unserer Natur. Und deswegen denke ich, ist das mit der Jurte und dass jeder seinen eigenen Platz hat oder sein eigenes Gebäude, was er schaffen kann, egal wie, nach seinen Vorstellungen, was kreieren kann, kreativ sein kann und dann drin leben kann. Bringt eine andere Verbindung zu dem Land, auf dem es steht und bringt eine andere Verbindung zu dem Gebäude, in dem du lebst und wie du lebst. Und äh, das Ganze auch noch mit äh, Materialien, die du selber beschaffen musst, mit denen du dich selber auseinandersetzt, wo du selber die Verantwortung dafür trägst. Ja, dann, dann ist es wieder ein ganzer Prozess von Anfang bis Ende. Und Äußere schauen, schauen sie ziemlich gleich aus alle. Aber im Aufbau selbst ist es sehr, sehr verschieden. Einer der wesentlichen Sprünge des Ganzen ist das Faltjurtenprinzip, dass das Dach auch aus faltbaren, zusammenfaltbaren Dachstangen besteht. In dem Fall am besten aus Bambus, weil man die am leichtesten transportieren kann. Was wir jetzt gemacht haben, machen wir dann drüben. Also, wir nehmen wieder raus am besten und dann erst wieder oben drin, dann kommt er rein.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 So ist es oh, ja. ganzen ja. ganzen das ist nicht sondern es da ja, Ich glaube, jetzt müssen wir einfach mal. Ja, Warte mal, schau mal, das ist Achtung, wo heute? Achtung! Wo ja. so ist die äh Also wir haben zu wenig. Schau mal, du hast Die Leute. Gut. Frau wow, Leute! glaube die Dinger gut Jetzt brauchen wir ein bisschen bewegung Dass äh, die Dämmung aus Schafwolle besteht, da hat man das Problem, dass die Schafwolle in sich zusammenfällt, wenn sie senkrecht steht oder so. Also man muss sie ankleben an der Wand und im Dach eben an den Membranen. Und der große Vorteil der Schafwolle ist, dass er sich auf 20% zusammendrücken lässt. Keine Abgeschnitte. Keine Strecke. So, jetzt ja. ja. auch ein bisschen. Wenn die Tür auf ja, ja, der, der Schafwolle ist, ist der ganze Gerät auf der Schafwolle. Ich glaube, ja, das wird das wichtig sehen, wenn man besser. den anderen Ring drauf tut. Du, du kannst die Wasserwaage legen auf die lange Seite. Ja, warte mal. Ich, bin ich, bin ich bin so hast du, Hättest du es oder hast du Hätte ich gerne. Das geht schon. Das geht schon. Das geht schon. Kannst du kannst ja mal so liegen lassen und da den anderen ja. verstellen? So. Kann man Jetzt kommt man die dann rein, die, die schräg abgeschnittenen. Im Endeffekt geht es da, darum, für mich, so habe ich es verstanden, ähm, wie baut die Natur. Und äh, ich denke, die erfolgreichsten Projekte von uns Menschen sind einfach deswegen so erfolgreich, weil sie am nächsten an der Natur dran sind. Wie es sowieso schon ist. Und deswegen funktioniert es dann auch gut. Aber es ist interessant, wann die Dinge wiederkommen. Also damals war es einfach nicht Thema. Da habe ich es einfach als schönen Versammlungsraum wahrgenommen. Das in Kalifornien oder eben in, in den Filmen halt als, als nomadische Wohnstätte, die irgendwie wirklich schön aussieht. Aber ich hatte jetzt nicht so diesen Traum in mir. Ich muss unbedingt in der Jurte leben. Nur auch, ähm, ich glaube auch, was so ein Thema war, als Reduz reduzieren. Und immer wieder äh, gab es bei mir so viele Punkte, wo ich reduzieren musste. Und dann habe ich es erstmal auf den VW-Bus reduziert und dann halt gemerkt, wow, was <lacht> für eine Freiheit alles gibt. Gell? Und jetzt mit Kind, wir sind jetzt halt, mit Kind haben wir den Versuch wieder gemacht, sesshaft zu werden, also Wohnungen zu haben, große Wohnungen, viel Platz, Möbel, Tische, alles drin, Küche und merken, wie viel Zeit man aufwendet, das zu pflegen. Und wir haben schon ganz oft auch drüber gesprochen, weil wir würden gern wieder reduzieren. Und wir haben auch wieder angefangen, also Michael, halt total extrem, auch wieder alles zu verkaufen, loszulassen, wegzugeben. Ja, so könnte man die Strategie auch bezeichnen. <lacht> naja, aber du kannst auch sagen, möglichst viele Fixpunkte, unproblematische Fix. Ich ziehe jetzt hier die Nase raus. Ja. Ja. Die bringe ich Ich bin jetzt einfach gespannt, wie es sich dann anfühlt. Ja, ich denke, das ist eine Sache, die, die Logik oder der Verstand sagt eins und dann die Erfahrung bringt. Aber was ist es denn wirklich? Was macht es dann? Und äh, dafür brauchen wir eben die Erfahrung und können nicht nur alles theoretisieren. Aber momentan ist es äh, für mich als Erfahrung im, im Bauwesen einfach noch eine Theorie. Hat jetzt gemeint, viel zu und haben Piercing-Ecke. Gut, Leute, Ja, mach nee, kein Problem. Ich Und dann kannst du mit. mit. mit. mit. mit. mit. mit. mit. mit. mit. Okay. Geklungen. Manchmal frage ich mich, bin ich dann wirklich so überzeugt, auch in der Jurte wohnen zu wollen? Tag für Tag ist nochmal was anderes, da reinzugehen und zu sagen, wow, schön, tolle Atmosphäre. Aber wie sieht es dann Tag für Tag aus? Das ist nochmal was so. Ja, das wird die Zukunft zeigen. Aber das ist ja das Spannende. Also ich denke, das Spannende ist eben, dass sich sowas entwickelt und dann kommt und man sich das ansieht und für mich ist dann eben auch immer der erste Schritt, ich lerne die Menschen kennen, die entweder damit arbeiten oder darin leben, ähm, versuche das selbst dann zu erfahren. In dem Fall haben wir jetzt halt mit dem Baukurs angefangen und man hätte auch anfangen können einfach mal in der bestehenden Jurte zu leben, ne? wäre auch, auch eine Richtung gewesen, aber es hat sich halt jetzt so ergeben mit diesem Baukurs und ähm, jetzt bin ich halt auch gespannt, was daraus kommt, weil es ist ja auch interessant, was für Menschen haben sich jetzt hier gesammelt.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 Also die ganze Jurte, wie sie da steht, hat auf einen kleinen Anhänger. Ich habe einen Anhänger von 2,50 m x 1,40 m. Und da hat sie locker drauf Platz, hat noch einiges von Einrichtung drauf Platz, wenn man sie transportiert. Das Ganze ist auch etwa nur 150 kg schwer gesamte Jurte. Das ist total leicht, aber das Wesentliche ist, Sie ist wie alle anderen auch im Winter voll heizbar, im Winter voll benutzbar in unserem Klima. Also ein voll funktionsfähiges, winterfähiges Haus und Heim. Was für mich so von der Idee her neu war, also ich habe immer so die Jurte als Wohnraum betrachtet. Ähm, jetzt hat mir eine Teilnehmerin gesagt, nee, sie möchte eigentlich einen Seminarraum draus machen, mhm. also einen Arbeitsraum, was ich toll finde. Ne? Vielleicht hat die ein Haus mit äh, Garten und sagt, nee, also die Praxis möchte ich nicht in der Stadt haben, ich möchte nicht hin und her pendeln, sondern ich mache meine Praxis, die kommt wahrscheinlich aus dem therapeutischen, körpertherapeutischen Bereich, die möchte ich in meinen Garten verlegen. Da habe ich einen, Mit der Jurte habe ich einen Raum, der sehr harmonisch ist, der aber auch in sich geschlossen ist, Schutz bietet. Ich habe da... Wenn ich möchte, keine Fenster, nur gegen oben hin und zu sagen, ich mache da Massagen, ich arbeite da mit Gruppen, ich bin dort kreativ. Es könnte auch ein Atelier mhm. sein. Ja. Also warum nicht auch Arbeiten in einer Jurte im weitesten Sinne. Das war eigentlich für mich neu. und Ich meine, wow, das ist auch nochmal was. Vielleicht wird es auch gar nicht der Wohnraumjurte, wer weiß. Aber selbst dann hat es schon den Zweck getan, sich den Arbeitsraum zu kreieren.